Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in meinem Video zum Thema Artischockenstrauß. ein weiß-grüner Strauß mit Artischocke und ich habe was ganz tolles mitgebracht. Artischocken gibt es also nicht nur in der Küche zum Essen, Artischocken gibt es auch im Großhandel und die haben also richtig, die haben richtig Gewicht, richtig tolle Stile. Und ich habe einfach mal ein paar mitgebracht, dass man auch sieht, dass die ganz verschieden aussehen können. Artischocken gibt es auch blühend, die haben dann so eine lila blühende Mitte. Und das ist jetzt eine, die ist so ein bisschen kleiner. Dann habe ich hier natürlich eine Artischocke, die ist äh, wahnsinnig groß. Und wenn ich die auf die Waage legen würde, dann würde man auch merken, die ist richtig schwer. Also die hat echt Gewicht und die ist so gigantisch. Also die, da muss man auch einen richtig großen Strauß machen. Und äh, das, die hat ein bisschen Öffnung hier. Das heißt, ich habe einfach mal die mittlere Variante gewählt. Der Stiel ist auch gigantisch und wenn man den Stiel abschneidet, dann macht es richtig Krach auf dem Boden. Und die mittlere davon, die wollte ich jetzt mal in den Strauß binden. Und ich finde es sehr, sehr stimmig, wenn man Artischocken in einen Strauß bindet, wenn man einen weiß-grünen Artischockenstrauß bindet. Ich habe eine wunderschöne Rose mitgebracht. Sie sieht eigentlich fast aus wie eine Ranunkel von den Ranunkeln, die heißen immer Kloni-Ranunkel. Da kennt man eigentlich diese Mitte, vor allem die mit diesen kleinen Fruchtständen. Aber es sind Rosen eindeutig, ja, auch wenn der Schein trügt. Es ist aber eine seltene Rosensorte. Ich kenne auch nicht den Namen, weil wir haben so viele Rosen und es gibt immer, immer verschiedene, das, dass ich auch nicht alle Sortennamen kenne. Ich kenne viele, aber nicht alle. Und damit wir ein wunderschönes Arrangement in Weiß-Grün im Strauß binden können oder ich euch zeigen kann, habe ich ganz tolle Blüten mitgebracht. Ich lege die jetzt gleich mal auseinander und zeige die euch. Das ist natürlich hier diese, diese, schöne, diese schöne Rose in diesem Weiß-Grün. Die ist also auch so schon zu der Artischocke echt ein Knaller. Dann habe ich mitgebracht, weiße Bartnelken. Wie alle Nelkensorten haben die also auch im Stil hier diese Verdickungen. Wenn man die abschneidet, nie im Knoten schneiden, weil dann bekommen die nicht so gut Wasser. Und beim Putzen immer schön vorsichtig, weil die brechen ganz gern in den Knoten. Vor allem im Winter werden, sind die ein bisschen brüchiger als im Sommer. Und man sieht auch, was für ein Unterschied ist. Das ist jetzt die gleiche, der gleiche Einkauf. Dieser kleine Stiel und die andere, die hat so einen richtig dicken, knackigen Stiel. Also auch die Blüten sind alle immer, immer völlig verschieden. Das ist normal. Dann habe ich mitgebracht Alchemilla, auch Frauenmantel. Ist auch eine Heilpflanze und soll auch bei Frauenleiden helfen. Gibt es also auch in der Floristik. Und so, sorry, die E-Mails kommen natürlich auch immer rein. Es kommen immer wieder Aufträge, auch am Feiertag. Dann habe ich mitgebracht, das ist auch eine Nelkensorte, eine grüne Bartnelke und da mache ich auch viele Blätter ab und die hat diesen, diesen schönen, buschigen, buschige Blüte. Viele fragen, ist das eine Blüte? Ja, es ist eine Blüte, es ist eine Nelkenart und viele sagen auch, ich mag keine Nelken, aber die finde ich dann toll. Also es ist immer auch immer sehr ähm, unterhaltsam. Dann habe ich noch eine Nelkenart mitgebracht. Also heute sind wir tatsächlich äh, immer wunderschöne Nelken. Das ist eine hellgrüne Nelke und bei Nelken darf man das auch machen, dass man die so ein bisschen auseinanderfingerte. Ähm, das darf man bei Rosen zum Beispiel, soll man die nicht von oben anfassen, aber bei Nelken darf man das, weil wenn ich die hole aus dem Großhandel und die sind so, kno so, so ganz knospig, ähm, dann, kann, dann sehe ich dann im Strauß noch nicht so viel und ich kann Nelken auch vorsichtig öffnen und schon sehe ich mehr von der Blüte im Strauß. Ähm, es würde die natürlich von selber, würde die sich auch öffnen, aber das dauert ein bisschen länger und damit ich ein schöneres und äh, ein viel zum anschauen, viel hübscheres Arrangement habe, öffne ich die Nelke einfach so ein bisschen und Nelken sind ja auch so, so dankbar und äh, so robust die, deswegen nimmt man die sogar noch auf dem Friedhof und deswegen erinnern sich viele daran, die frieren sogar ein und tauchen wieder auf. Nelken sind einfach phänomenal, aber es gibt wunderschöne Sorten. Und es ist immer noch die Zeit der Pfingstrosen. Das heißt, ich habe hier eine sehr schöne, weiße, gefüllte Pfingstrose dabei. Dass bei einer Pfingstrose auch mal ein Fleckchen hier an den äußeren Blättern ist, ist es normal, weil die sind draußen gewachsen, es regnet. Und das ist einfach Natur und da darf man sich an ein paar kleinen Fleckchen nicht stören. Das ist, das ist draußen gezüchtet und gezogen und da gab es eben auch mal Regen und Einflüsse aus der Natur. Das gibt es auch bei Rosen und die, dann wird mal ein Blättchen abgezupft und schon ist die Blüte schön. Das ist also gar kein Problem. Ich wollte dem Strauß eine schöne Mitte geben und habe so ein bisschen gestrüppt gesucht. Und deckt ganz gern auch die Mitte mal mit einem Moos ab. Nehmt dann einen Draht. Da können wir auch wieder einen neuen Draht. Den habe ich im letzten Video auch gezeigt zum gerbera antraten. Genau, jetzt suche ich selber. Ich habe nur einen sehr, sehr langen. Den werde ich jetzt auch halbieren, weil meiner ist zu lang. Ich mache in die Videobeschreibung nochmal einen, einen Link für den Draht rein. Räte sind immer toll, um, um Blüten zu fixieren, um kleine Bündel zu machen von äh, verschiedenen Früchten. Jetzt kommt ja wieder die Zeit der Früchte. Ich habe ich hab schon wieder unreifes Obst gesehen und ich muss sagen, da werde ich ja, immer, da werd ich ja schon immer fast unruhig, weil ich das so schön finde. Und das sind natürlich auch wieder so Elemente, die ich total gerne in die Streuze binde. Und deswegen ist, kommt jetzt so wieder eine Serie der Sommersträuße. Und da brauchen wir natürlich immer Drähte, um, äh, um Früchte, um, um irgendwelche Zweige, um irgendwelche schönen Sachen zu fixieren im Strauß, äh, sind Drähte absolut notwendig. Also sowas muss man zu Hause haben. Ich mache dir auf jeden Fall noch einen Bestelllink äh, für Drähte in die Videobeschreibung, damit du, damit du auch weißt, welchen du bestellen musst. Ich habe einen schönen, einen schönen, buschigen Efeu. Wichtig ist immer, dass der oben so schön buschig ist, weil wir, wir brauchen ja ähm, das, das Grün, um im Strauß die Blüten zu fächern. Und wenn der, wenn der Efeu ent, so entlang vom Stiel wächst, dann ist der leider für den Straußbinden nicht so, nicht so tauglich, wie dieser, dieses wunderschöne, buschige Grün. Und ich fange jetzt mal an mit der Königin von dem Strauß, mit der Artischocke. Die ist natürlich die, ein Highlight in der Mitte. Ich äh, nehme auch hier so ein bisschen was, dieses natürliche Geäst ähm, lege es einfach an die Artischocke dran und ähm, macht den Draht von diesem Geäst, den wickele ich um die Artischocke drum und kann mit dem Efeu schon mal anfangen hier sehr schön zu fächern. Und die Artischocke, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass die im Strauß nicht zu tief kommt die würde ich immer so ein bisschen höher setzen als das andere Grün. Das sieht dann sehr, sehr hübsch aus. Und wenn, wenn das Grün hier zu hoch steht, einfach mal ein bisschen was abschneiden. Also Man darf sich nicht scheuen, das Grün, das Grün ruhig in Form zu schneiden und da auch ein bisschen was zu kürzen. So. Und jetzt im Grunde genommen arrangiere ich jetzt die die blüten um die artischocke darum herum immer jeden Stiel wie in jedem video ich zeige es immer wieder ich erzähle es auch immer wieder die blüten müssen immer die stiele immer in die gleiche richtung gebunden werden wenn du blüten anlegst tust du dir natürlich leichter wenn du ein wenn du die blüte anlegst und du legst dann einen halben grün dagegen dann ist wunderschön die eiche Milla, aber damit ich nicht äh, Grün im, in der Bindestelle habe, muss ich auch hier den Stiel, ups, hat beinahe abgestürzt, muss ich den Stiel auch ein bisschen putzen. Und man sieht hier schon, dass die Alchemilla so schön fächert und auch eine schöne Größe im Strauß macht. Aber ich möchte ja rundum Blüten haben. Ich habe jetzt hier nur den Efeu benutzt im Strauß und es gibt natürlich viele, viele, viele tolle grünsorten im strauß und ich wollte eigentlich auch mal was zum thema grün sagen weil wir schauen immer nur die blüten an ja die artischocken die pfingstrosen aber das grün macht so so viel stimmung im strauß und grün ist grün ist sehr sehr wertvoll ich habe kürzlich hat jemand geschrieben hat nur über den blumigen Warenwert von einem Strauß geschrieben. Aber der Warenwert von einem Strauß, der kommt nicht nur vom, von den Blumen, der kommt auch von den Grünsorten. Und ähm, Grünsorten, das wollte ich, äh, das ist mir einfach so, auch so durch den Kopf gegangen. Grünsorten fangen an auch bei tollen Blättern. Ja, es gibt hier diese diese wunderschönen Aspidistra-Blätter, die gibt es in in kurz in lang wir haben im letzten video den Perückenstrauch gehabt wir haben hier einen sehr sehr schönen eukalyptus so einen buschigen der eukalyptus ist auch ein, ein edles ein, ein teures grün das ist wieder ein anderer eukalyptus das ist der heißt baby blue der hat diese geringelt sind die blätter und hier ist zum beispiel ein ruskus ruskus ich kriege das natürlich eigentlich als der ist sehr schön für lange sträuße dann gibt es auch für lange Sträuße ein sehr schönes Gras. Das nennt sich Bärgras. Ja, dieses Gras hier, ähm, das können wir um die Sträuße drum herum legen. Wir benutzen Getreide. Das ist eine kleine Vorschau auf äh, andere Videos, die noch kommen. Wir haben den Efeu. Der Efeu den benutze ich jetzt hier in dem Strauß, weil der sehr, auch sehr schön ausgereift ist. Auch hier brauche ich immer Efeu, der genügend... Äh, dunkelgrün ist, weil wenn der so ganz hellgrün ist, dann schlappen die Spitzen. Es gibt die Pistazie, dann gibt es noch Heidelbeere. Heidelbeere ist, äh, ist jetzt langsam zu Ende und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob man es hier auch sieht, dass die kleinen Heidelbeeren, hier ist an meinem Zeigefinger eine, ähm, dass wirklich die kleinen Heidelbeeren an dem Grün sind. Das also auch ein sehr, sehr schönes Grün zum Binden. Wir haben für den Rand die schönen Aralienblätter, die es auch als Zimmeraralie, als, als Topfpflanze im Zimmer gibt. Das sind die größeren Aralienblätter. Dann gibt es auch kleinere Aralienblätter. Ja, also gibt alles in groß und klein. Ähm, hier ist noch auch, um, um am Rand ein schönes Grün zu binden, es gibt Bergenienblätter. Ja, dann haben wir natürlich auch für kleine Sträußchen Galaxblätter. Galax gibt es in grün und in braun, das sind Galaxblätter, die werden sehr gerne für Brautsträuße verwendet. Und hier haben wir jetzt auch ein sehr schönes Füllgrün, das ist ein portugiesischer Lorbeer, wir haben Kirschlorbeer, den wir um die Sträuße drumherum binden. Also man sieht, das ist, das ist eine sehr, sehr große Variation an Grün, die man so verwenden kann und die auch wunderschön in Sträußen ist. Und es macht sich in der Optik der Sträuße so bemerkbar, dass wenn man schöne Grünsorten verwendet. Und es, Grünsorten sind ein richtiges Investment und das muss ich einfach auch mal so ähm, erklären und betonen. Weil viele denken, Grün, Grün hätte nicht so viel Wert, nein, genau das Gegenteil, Grün ist total wertvoll und je schöner die Grünsorten sind, die man als Florist kauft, desto schöner sind natürlich auch die Sträuße und das, diese, ja, diese Info, die, die kommt dann doch manchmal zu kurz. Aber der Kunde guckt das Gesamtarrangement an und sagt, der Strauß gefällt ihm gut und man sieht ja, wir verwenden auch hier ein bisschen Gestrüpp, dann gibt es auch ein tolles Moos. Also es, es macht sehr, sehr viel Stimmung. Ja, das mal so als kleiner Ausflug, was eigentlich auch so um die Streuse herum, was man, was man als Florist immer so ja, kauft und was, was wir investieren und was eigentlich die Kunden gar nicht so sehen. Aber ich freue mich natürlich, wenn die Kunden sagen, der Strauß ist schön und der gefällt ihnen. Das ist natürlich super. Das ist unser größtes Ziel, warum sie den schön finden. Das können Sie ja nicht immer so, nicht so definieren wie wir, aber das, ich muss natürlich auch mal erzählen, was so dahinter steckt. Das ist so ja Floristik für Insider sozusagen. So, wir haben also jetzt hier schon einen sehr, sehr üppigen Strauß. Und ich denke, der hat auch in seinem, mit seinem edlen Artischocken, ich wollte, ich wollte den Frauenmantel nicht so verstecken, mit seinen edlen Artischocken. Ich muss mich mal von gewissen bisschen Gewicht befreien hier. Achtung. Das musste jetzt sein. Ja, dann wollte ich dem Strauß auch einen, einen schönen Rand, ein sehr edles Randgrün bescheren, indem ich diese, diese Aralienblätter, indem ich einfach einen, einen adäquaten Abschluss gestalte. Ich suche immer ein bisschen in den Grün, weil es gibt auch hier größere und kleinere Aralien und natürlich die Aralien die jetzt passend für mich sind von der Größe her und die Aralien stütze ich noch ähm, mit Kirschlaubeer damit die auch nach ein paar Tagen noch genauso an ihrer Stelle im Strauß bleiben diese, wie sie jetzt noch sind weil das kann manchmal sein dass die sonst zu weich sind und ein bisschen nach unten gehen aber das soll ja so zu bleiben und so, der Strauß soll so schön stehen bleiben in dieser Form beim Kunden, dass der dann ganz lange Freude dran hat. Und da zweifle ich auch nicht dran, weil die ganzen Nelkensorten, die halten so schön, die Artischocke hält ganz toll, die Rose ist super knackig, also ich glaube besser kann es eigentlich nicht sein, was man für einen Strauß verwendet. Und ich bin ja auch immer sehr kritisch mit der Auswahl an Blüten die ich so für die Sträuße auswähle oder was ich einkaufe und da kaufe ich natürlich sehr gern äh, sowohl Grünsorten als auch Blütensorten, die eine tolle Haltbarkeit haben. Das ist natürlich auch die sind die erfahrungswerte, die da auch äh, reinfließen. So. Jetzt habe ich diesen Strauß sehr schön mit grün Rundherum abgedeckt. Alle Blüten sind dabei. Ja. Und dann schneide ich den auch wieder auf eine Länge mit, meiner, mit meinem guten Werkzeug, weil es kann natürlich auch mal sein, dass, dass von dem Efeu auch mal so ein dickerer Stiel drin ist, ja, der auch den muss ich auch ein bisschen drücken, aber es geht. So, und auch den muss man natürlich mit einer scharfen Schere schneiden, die auf jeden Fall sehr empfehlenswert bei Floristik24 bekommst du super Werkzeug, da gibt es sowohl die Floristenmesser, mit denen ich jetzt auch die Stiele anschneide, die Nelkenstiele, die, die Rosenstiele, die bekommt alles noch einen schrägen Anschnitt. Und mit der, mit der Gartenschere kann man natürlich das dickere Grün immer sehr, sehr gut abschneiden. So. Dann muss das Ganze auch festgebunden werden, weil der Strauß hat jetzt richtig schön Gewicht. Und er soll auch in dieser Form, in diesem Format bleiben. So, ja. Und... Ich habe den Bast zweimal um den Strauß drum gewickelt. Und jetzt mache ich einen schönen festen Knoten. Wenn man ein Problem hat, dass der Strauß fest äh, wird, oder wenn man den nicht fest genug gebunden hat, dann ähm, kann man auch ein zweites Mal noch mal binden. Beziehungsweise, wenn du noch nicht so fingerfertig bist, einen Strauß in einem zu, ähm, ja, von der Hand her zu binden, dann kannst du auch die äh, Blumen, arrangieren, dann binden und dann nochmal das Randgrün machen und dann nochmal binden ein zweites Mal. Also man kann auch noch ein zweites Mal binden und es erleichtert einem die Arbeit. Vor allem, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, dann ist das natürlich eine schöne Erleichterung, die man da auf jeden Fall damit sich schaffen kann. Und so machen wir das auch bei großen Streusen und das ist absolut hilfreich. Ja, ich hoffe, wie immer, dass dir mein Artischocken-Video gefallen hat. Ich muss gerade noch mal die größte dazu halten und dass dir dieses, dieser weiß-grüne Traum auch gefällt. Ich freue mich äh, über Kommentare und Meinungen und äh, freue mich, äh, freu mich auch immer über Anregungen. Einfach alles reinschreiben in die Kommentare. Likes, empfiehlt mich weiter. Bleibt dran und bis zum nächsten Video. Schöne Tage, alles Gute, viel Spaß beim Ausprobieren von deiner Margit. Tschüss.